Hallo, meine Pokéfreunde und poké Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, das gibt es anscheinend noch. <lacht> äh, Im Hintergrund seht ihr beide Cluster Truck Gameplay. Äh, ja, das ist eigenes Gameplay von mir. Krass, oder? Ja, dass es sowas gibt. Das ist schon, schon ziemlich neues. Wie auch immer, ich habe heute ein paar Themen mit euch zu besprechen. Äh, oder halt, ich will halt mit euch ein wenig über etwas reden. <lacht> ja, machen wir es nicht so kompliziert. Ähm, und zum einen wisst ihr, oder. Ich habe es im letzten Video erzählt, aber ich kann es so gerne nochmal mal erzählen. Ähm, falls ihr euch fragt, warum ich seit drei, vier Monaten oder so keine Videos mehr gemacht habe, das lag einfach daran, dass mein PC so meinte, mm, nee, ich habe keinen Bock mehr, du bist kein Errenmann, nix, nee. Ich mache jetzt keine Videos mehr für dich, du kannst jetzt gar nichts mehr machen, OBS funktioniert nicht, äh, Brain.exe funktioniert nicht mehr, geht gar nichts mehr. Ich konnte... Kein YouTube, also YouTube konnte ich gucken, aber ich konnte halt keine Videos wirklich aufnehmen. Ich konnte zwar irgendwelche Dateien im Internet ho runterladen, zum Beispiel irgendwelche vorhandenen Videos, die dann auf dem schneiden oder hochladen, aber mehr halt einfach nicht. Das konnte ich auch noch schreiben und das gleiche, das kann ich auch mit meinem Handy machen, irgendwie. Und selbst der kann das, glaube ich, besser. Also, ne? eigentlich hatte ich auch seit Längerem das Geld, aber, weil ich hatte ja auch im Oktober Geburtstag, aber... Äh, ging einmal nicht. Ich hab's gekauft und der kam nie an, der PC. Die Story hatten wir schon mal mit dem Mikrofon, was ich hier benutze. Aber das kam ja irgendwann dann schließlich an, ne? Aber der PC kam halt immer noch nicht an. Und dann dachte ich mir einfach irgendwann, ja, kein Bock mehr, habe ich mir einfach irgend so einen PC. ich habe jetzt einen richtig hässlichen riesengroßen PC. Ist nicht unbedingt der schönste. Ist mega, mega groß. Es ist wirklich XL-PC. Ist mir eigentlich komplett egal, wie der aussieht, solange er funktioniert. Aber ich muss schon sagen, dass er nicht unbedingt der schönste ist. Aber ist wirklich. Nicht. Ich werde das mal was einblenden. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt, aber das sind so Stats. oder <lacht> Stats. Er <lacht> will noch irgendwelche Sachen für den PC. so, Vielleicht könnt ihr mit anfangen. Das ist hoffentlich ein guter PC. Also, doch, ich glaube, also für mich ist er wahrscheinlich ein guter PC. Ich habe auch mit dem schon viel getestet, viel gespielt. Ich habe den auch schon seit dem 28. Uh, und ja, ich bin bisher mit dem zufrieden, kann mit dem sehr viel anfangen bisher, ihr merkt es ja schon. Die Qualität des Videos ist ja, Mua! keine 60 FPS, Er könnt auch 1080p, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll mit 1080p. Also halt auf OPS, kann ich keine Ahnung, ich habe alles probiert, aber irgendwie will er nicht, mir auch egal. Bisher halt keinen großen Unterschied bei 720p und 1080 und von daher, es einfach nur, boah cool, der hat eine 1080 Tanz 720 damn. Das ist Genauso wie mit 4K, Alter. Wer guckt sich 4K? Wer von euch kann 4K anschauen? Habt ihr einen 4K-Fernseher? ich glaube nicht. Na, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, wisst ihr ja, dass ich ja letztens, oder halt, bevor ich YouTube verlassen hab, so gesehen, für ein paar Monate, habe ich ja Let's Plays gehabt wie Fire Emblem und Pflanzen gegen Zombies und ich hatte auch Cringy Dingy. Ähm, das Ding ist, bei Fire Emblem, ich werde das wahrscheinlich, ich werde das abbrechen. Fürs Erste. Die werde es vielleicht irgendwann weitermachen, ich weiß nicht, aber fürs Erste ist es auf jeden Fall abgebrochen. Erwartet da keine neuen Videos zu. Ähm, zu pflanzen gegen Zombies, da muss ich noch mal gucken, entweder es wird abgebrochen oder ich guck mal, ähm, dass ich da irgendwie meinen Speicherstand wieder habe. Weiß nicht, ob das jetzt auf, auf Origin gespeichert bleibt der Speicherstand oder ob das halt auf meinem PC ist, weil wenn dann muss ich halt neu spielen und irgendwie habe ich auch momentan kein, keine richtige Lust auf äh, pflanzen gegen Zombies. Deshalb muss ich da noch mal gucken, was ich damit mache, vielleicht, es wird auch wahrscheinlich erstmal nicht wirklich viel dazu kommen. also ja. Und Cringy Dingy, ja, äh, denke ich mal, da wird dann bald mal wieder was kommen zu Cringy Dingy, weil das hat ja vielen Leuten gefallen. Und ich habe natürlich auch viele neue Ideen für Videos, für Streams, was auch immer, ich habe viele neue Let's Plays Ideen, Let's Play Ideen, wie auch immer. Werde auch meine Playlist, die ich gemacht habe, ähm, updaten oder so, keine Ahnung. Ähm, und ich habe neue Livestream-Ideen, zum Beispiel Smash Story Mode oder Ahead in Time durchspielen, Blind oder sowas. Ja, Story Mode ist bei dem war auch blau. Ich habe extra nicht gespielt. Ich habe so viel Smash gesuchtet, holy shit. Aber ja, äh, ich habe es extra nicht gespielt, den Story Mode. Ich spiele immer nur online und trainiere ein wenig, so. Ja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefällt, dass ihr damit irgendwas anfangen könnt, dass es nicht scheiße war und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Ich hoffe, euch schliebt. Bye. Im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Ich hoffe, euch schliebt. Bye.